In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Bilderall in wenigen Minuten und drei Schritten ein E-Book-Cover erstellst. Ob du ein E-Book-Autor oder ein Marketer bist, das ein E-Book veröffentlichen will, möchte ich dir ein Tool von Bilderall-Plattform in eine Präsentation zeigen, wie einfach damit dein E-Book-Cover zu erstellen geht. Dein E-Book muss unbedingt ein dringendes und großes Problem lösen für deine Nutzer, wie du schon weißt. Und dein Produkt sollte sich schnell und leicht verkaufen. In beiden Fällen, ob du ein Autor oder Marketingstratege bist, geht es um einen Auftritt, der deine Zielgruppe erreichen soll. Und damit zeige ich dir, wie du mit, mit Bildern dies schaffst mit der fokussierten cover -Gestaltung. In drei Schritten. Dafür brauchst du... Den Titel und Bild bereitzulegen, Design bei Builderall, die Templates für dein E-Book aussuchen und lediglich erstellen. Wir befinden uns jetzt im Builderall Dashboard unter Baukasten in den Perfect Seitenbilder von Builderall. Gehe ich rein und suche eine passende Vorlage. Für mein E-Book. Es gibt immer mehrere davon zu Auswahl und in jedem Bereich bei BuilderAll. Ich suche mal, mir eine E-Book-Vorlage, das mir zusagt. Ein paar Gedanken sollte sich im Vorfeld jeder verlieren, darüber wie es ausschauen sollte, meistens entsprechende Zielgruppen wünschen, denn wir wollen ein Problem lösen in der Zielgruppe und damit erfolgreich sein. Ansicht hat mir gefallen, ich gehe in HTML-Editor-Bereich, das ist sofort möglich. Die Aufnahme ist in der Echtzeit geschehen. Diese Vorlage hat mir gut zugesagt. Dank der CMS-System bei Bild.au kann ich mir die Bausteine austauschen, dazufügen. In dem Fall brauche ich jetzt die seitlichen Balken nicht, die nehme ich einfach nur weg. Das ist schnell und flexibel, da verschiebe ich gerade auch ähm, eine Textzeile. Ich habe mich entschieden für eine einfache, weniger ist mehr Variante. Da setze ich jetzt meinen Text. Hier äh, handelt sich um ein Untererziehungsbuch, das ich geschrieben habe und veröffentlichen möchte. Und dann setze ich den Titel rein. Ähm, die Schriftart, die Größe und die Farbe, der Schriftzüge und Hintergrund lässt sich bei Builder All x-beliebig gestalten. Ich kann das gut Farbwechsel jetzt mischen. Ich entscheide mich jetzt für diese Farbe, finde ich gut. Und so sieht das dann aus. Das kann ich ein wenig hochschieben. Und äh, es lässt sich natürlich äh, speichern unbedingt, nicht vergessen, es lässt sich natürlich auch x-beliebige Variante, äh, zuerst Bild und dann Schrift, wer es das anders mag. Das ist soweit ganz klar. Das setze ich auch jetzt in, anderen, in eine andere Farbe, da sind so viele Möglichkeiten, das finde ich so toll, dass man die Farben x-beliebig aussuchen kann, keine Anschränkung. Das finde ich so ganz angenehm, kann man lassen. Es ist ein Vorführeffekt, natürlich bleibt das jedem Einzelnen so überlassen, zu entscheiden, wer er möchte. Ich gehe jetzt in meine Bilderdatei bei Bilderall. Ich habe mir ein paar ähm, Fotos und äh, ein paar Bilder darunter geladen. Ich entscheide mich gerade für ein Foto von mir. Und ähm, man kann von dieser Bilderdatei ähm, von dem Manager, von Builderall Manager, natürlich direkt ins Internet und Bilder holen. Die kostenlosen bei Pixabay oder äh, bei Pixel oder ähm, ich kann auch in meine Dateien, meine Fotodateien und Dokumente auf meinem PC zurückgreifen. Und ähm, Build-All reguliert auch die Größe der Datei. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, passt das oder passt das nicht. So, so sieht Cover aus jetzt für mein E-Book. Ich bin in einer Vorschau. Unbedingt speichern nicht vergessen. Und bei der Speicherung wird die Datei eingetragen, registriert in meine Domain und geht somit nicht verloren. Habe ich denn in meine Datei und damit ist die Sache auch schon fertig. Like Video, klicke auf den Link unten und teste Bilderall. Denn es gibt verschiedene Pläne für 9,26 oder 45 Euro.